Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind hier auf der Eiseninsel und hier unten warten auf uns Team Galactic-Rüpel. Jetzt wird mir so einiges klar, dass die Pokémon hier so unruhig sind, ist wohl auf eurem Mist gewachsen, wie? Es schert mich einen feuchten Kehricht, welche Gründe ihr habt, aber ich lasse nicht zu, dass ihr in meiner Mine Probleme macht. Wir sind von Team Galactic und wir schnappen uns alle Pokémon die wir wollen. Stimmt doch, Partner, oder? Du bringst uns auf den Punkt, Kumpel! Genau mach so machen wir es! Wir uns alle Pokémon auf dieser verrosteten Eiseninsel! In Freude und Leid sollt ihr einander be beistehen, be bei so lautet die Devise. Nach diesem Vorsatz leben Trainer und Pokémon in der Senoregion. Deshalb lasse ich es nicht zu, dass jemand wie ihr diesen Verhaltenskodex bricht. Los, Michael, diesen Kampf müssen wir einfach gewinnen! Wir haben doch bisher sowieso jeden Kampf gewonnen! Gegen Rüpel wird das doch einfach nur noch leichter. Sechs Pokémon. Oh, na, oh, oh, oh, oh, na, wohl. Wenn sie mit Zubat herkommen, dann lache ich sie einfach nur noch aus, ja. Die wollen mir ehrlich leicht nice machen, dass die mit einem Zubat hier gewinnen wollen. Aber hey, die kopieren mich nach hier mit Charmian. Mit Oha. Wahrscheinlich kommt noch gleich noch Skunkapu dazu. Wir haben heute große Pläne. Wir wollen diese Einzelinsel beenden und unsere Aufgabe erfüllen, und zwar zur See der Kühnheit gehen und abchecken, ob da alles okay ist. Weil da gab es einen großen Knall. Deshalb sollten wir dann mal nachschauen gleich, wenn wir mit dieser Insel fertig sind. Letzte Folge haben wir ja nur diese Insel gemacht. Aber hey, wir haben ein bisschen leveln können. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt für den, für, für den Fakt. Aber ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch Level brauchen im Moment. Ich meine, wir sind gefühlt zehn Level höher als jedes einzelne Pokémon, das wir ankämpfen. Also von daher weiß nicht. Ich darf irgendwas an mir egal. Ich will einfach nur hier alles benden. Du greifst auch zu bad an, damit das weg ist. Zubat nervt, das kann nichts. Soll weg. Du, du, du, du, du, du, du. Verhöhner oh, oh Jetzt kann ich nur noch Bunker angreifen, glaube ich Ich glaube, das macht Verhöhner Das ist das andere Pokémon Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, was Verhöhner macht Ich meine, das macht es, dass ich automatisch immer das Pokémon ein, äh, eingreife, was Höhner eingesetzt hat Was dann halt für Doppelkämpfe wie hier sehr nützlich ist Aber ich bin mir auch nicht sicher Ich benutze es halt nie Ich finde es halt nicht so gut Aber naja, windschnitt nicht auf... Oh, auf uns beide, achso. War kein Luftschnitt, sondern Windschnell. Ja, ich hab, ich hab schon, ich habe schon gecallt. Da kommt das Gunkapu. Ja, Eero ist momentan unsere beste Attacke, die wir einsetzen können. Deshalb, ähm, sollte ich eigentlich mal meinen Charme ein paar neue Attacken beibringen. Am besten viele verschiedene Typen von Attacken. Ich hatte nämlich auch vorgehabt, dass ich. Ähm oh, oh Gott, nein, Vergiftung. Äh ich glaube, ich switch raus. Moment, ich, ich glaube, ich switch raus. Ich habe jetzt keinen Bock auf so ein alte, wenn ich sowieso nach dem Kampf wieder geheilt werde. Traunfugier! Komm mal du rein! Schatzi-Puh! Wegen des puh aber mein Pokémon ist besser. Haha, nicht lustig, egal. Bam! Guckt euch meine Augen an. Also, es meinte Lucario, nicht ich. Bis. Oh nein, das kann bis. Aber es hat nicht so viel Damage gemacht. Bei Knirscher hat es noch viel, viel mehr Damage gemacht. Das heißt, bei damit Golbert nicht nervt. Hau ab. Alter. Ach, come on. Es lebt immer noch. Noch keine Verwirrung oder so. Egal, immerhin ist Gunkapu weg. Egal. Uh, Finalschlag. Ja, Finalschlag ist eine gute Fähigkeit. Sehr gut, wie ich finde. Level up. Vielleicht hält man dann jetzt ein bisschen mehr aus. Ja, doch. doch Schon. Ach, du brauchst keine Sorgen machen, das machen wir easy peasy. Das war's. Das war der Kampf. Die Nullnummern, die Flaschen. Die können gar nichts. Wir haben es ihnen gezeigt. Oh, uh, Schlitzer. Uh, oh, oh, oh, oh. oh. Heimzahlung natürlich weg, Schnitzer ist da viel besser, mein Gott. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Schnitzer ist allgemein eine sehr gute Attacke. Nehme ich mit. Ich könnte heulen, das ist so traurig. Was für ein starkes Team, unfassbar. Ja, da denkst du dir wahrscheinlich, warum bist du Team Galactic gejoint mit so einem schlechten Team. Aufhören, das reicht. Als Combo seid ihr einfach nur Nummer zu groß für uns. Ihr beide und dazu noch eure Pokémon. Verschwinden wir, Partner. Du bringst es mal wieder auf den Punkt, Gumpel. Wir wissen ja nicht mal, wie den großen, äh, wie der große Plan von Team Galactic überhaupt aussieht. Wow, Solche Blindgänger. Danke, dass mir da gerade echt geholfen. Hör mal, ich habe hier ein Pokémon-Ei. Magst du es an dich nehmen? Äh, äh, äh, okay. Vielen Dank. Ich möchte, dass du dem Pokémon, das aus diesem Ei schlüpfen wird, die Welt zeigst. Okay. Im Original weiß ich noch. Um, hier gibt es nirgendwo keinen PC, man soll, von den Entwicklern her, soll man hier die ganze Insel mit nur fünf Pokémon, statt mit sechs Pokémon machen. Weil du dann am Ende sonst dieses Ei nicht mehr bekommst, wenn du sechs Pokémon hast in deinem Team. Das hat mich immer gestört, ich habe immer dieses Ei liegen gelassen. Hier ist ein, äh, ich kann es ja spoilern, oder? Tschüss in die PC-Box. Da ist ein Riolu drin. Weil er hat den Lucario, macht irgendwie Sinn. Die, die gemeinsame Zeit mit dir ist wie im Flug vergangen. Jetzt will ich meinen Können auch an anderen Orten unter Beweis stellen. Ich fände es schön, wenn wir uns irgendwann wiedersehen würden. Ciao, War ganz nett. Ja, und das war die Insel. Mehr gibt's es hier nicht. Also doch, es gibt noch diesen Bereich hier. Diesen kleinen Bereich hier. Und dieses Item, das allerletzte Item hier auf der Insel, ist ein... Leuchtstein, der ist selten. Den kann man zur Entwicklung von Pokémon verwenden. Also, zum Beispiel äh, Roselia zu Roserade zum Beispiel, glaube ich, war das. Solche Entwicklungen kann man damit machen. Ne, Charmian? Charmian Frohlock, da, da, da toll. Ah, habe war toll, miau, miau. Und ja, das, das, das, das war's. Hier in diesem Haus ist irgendwie gar nichts los. Kann man hier heilen oder so? Kann man irgendwas machen hier? Nö, ich kann nicht mal ins Bett steigen. Hm. Egal, wir sind durch. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, du, Die Animation ist cool hier. So, und nun Mit dieser entspannten Musik fliegen wir rüber zu. Ja, ich glaube Weideburg machen wir mal, von Weideburg aus. Da fliegen wir hin mit einem random Staraptor, was ja einfach mal gerade im Himmel war und uns helfen möchte. <lacht> Immer wieder lustig. So. mir ist nicht schnell genug. Sie kann nicht mithalten. So, wir radeln da jetzt schnell hin. Und schau mal, wie die, die Lage ist. Aber natürlich äh, gibt es hier ein wildes Pokémon. Chama muss erstmal zu uns, damit ich es zum Kampf einsenden kann. Macht irgendwie logisch gesehen Sinn. Aber egal. So, weg hier. Ich will sowieso nicht kämpfen. Lass mich durch. Ich will zum See der Kühner. Da kann man nämlich nicht einfach so hinfliegen. Sonst hätte ich das natürlich gemacht. Wir müssen den ganzen Weg darüber, deshalb habe ich das Fahrrad. Mit schneller. Da ist noch ein Item. Kann auch nicht daran kommen. So. Das war doch direkt hier drüber, oder? Na ja gut, jetzt brauch ich es auch nicht mehr. Jetzt bin ich sowieso schon fast da, glaube ich. Ja, hier Kühnheitsufer. Hier ist es. Hier. Und jetzt sind die Rübel weg. Hat jemand wer verscheucht? Sehe der Kühnheit. Du, du, du, du, du, du, du, du. Oh nein, die sind immer noch hier. Haha, nächster Halt, seh der Wahrheit. Doch in der Nähe gibt es nur ein winziges Kaff namens Zweiblattdorf. Keiner wird sich uns also entgegenstellen. Was? Die wollen zu meiner Heimatstadt? Was wollen die denn da? Hä? Carpador, alles okay? Ein Carpador zappelt kraftlos am Boden. Oh mein Gott, Carpador. Was ist hier passiert? Warum sind die überall Steine? Warum brennt es da unten? Was habt ihr getan? Redet mit mir! Möchtest du dich Karpodor anschließen und hilflos im Match sappeln? <lacht> Alter, sind die krank! Was war das für eine Explosion hier? Die ganzen Karpodor, die im See gelebt ha haben! Die oh mein Gott! Also, jetzt treibt es zu weit! Also Vorher, ihr habt ja einfach nur schlechte Pokémon geklaut. Da habe ich nichts gesagt. Das habe ich euch gehen lassen. Aber hier treibt ihr es zu weit, wenn es um das Leben einiger Kapadore geht, ja? Unfassbar seid ihr, unfassbar! Team Galactic, ich werde euch auslöschen, oh, oh, oh, Deutsch auslöschen! Jeden einzelnen von euch, Noobs werde ich besiegen, wenn es sein muss. Ist hier von euch irgendein großer, großer Typ? Irgendein Commander? Muss ja eigentlich, oder? Na gut. Eisenhöse war, Eiseninsel äh, waren ja auch nur zwei. What? Nein, nicht zu so wieder. Ah, ich glaube, ich habe... Habe ich Beleber? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich Beleber habe. Aber ich glaube nicht. Mist. Erstmal schnell besiegen. Danach können wir uns um Heilungen kümmern. Sonst im schlimmsten Fall cut ich kurz und fahr kurz irgendwo hin zum Heilen. Weil Chimon soll hier schon noch äh, leveln. Unwerfend! Das mache ich zu allen von euch hier. Du bist ein Kind, daher habe ich dich uh, unterschätzt. Aber ich habe den Preis von meiner Arroganz bezahlt. Allerdings kam es ja zu spät. Wir, Team Galactic, haben bereits die versunkene Insel in dem See gefunden. Was mit dem dort lebenden Pokémon ist? Nun, rate doch mal. Was? Wovon reden die? Was haben die getan? Habe ich einen Beleber? Es scheint so, als hätte ich keinen Beleber. Okay, dann bin ich mal ganz kurz... Äh, Pokémon Center am Hinraschen... So, so weiter geht's. Mein Gott, da hinten in der Ecke versteckt sich noch eins, weil es so Angst hat. Das arme Carpador hier Die können alle nicht mehr. Was ist hier nur passiert? Es muss eine Explosion gewesen sein und kein Erdbeben. Oh mein Gott, nicht mal wir haben eine Verwendung für Carpador. Alter, ich habe dafür keine Worte. Das ist einfach krank. Die armen Carpador. Das macht mich wütend. Wir haben die Galaktikbombe gezündet. Ihre Sprengkraft war enorm. Tatsache, es war kein Erdbeben. Es war eine Bombe, die gezündet wurde. Dass die Carpador überhaupt noch leben, ist ein Wunder. Ah, Oh Gott. Ihr seid echt krank. Wisst ihr das? Ihr seid echt krank. Ich würde euch nicht mehr sehen. Weg von meinem Gesicht mit meinen Augen. Ich, ich gebe euch Verbot in meine Augen zu starren. Ihr habt das nicht verdient. Dann kann auch nicht laber. Ich laber auf jeden Fall so viel dass die mich in Ruhe lässt. Oh, natürlich reicht das nicht. Natürlich vergiftet der mich jetzt auch noch mit Giftzahn, oder? Oder? Oder? Ja, war so klein. Das war so klein. kleinen Pisser. Das hält mich aber nicht davon ab, euch umzubringen. Bam, Oder zu besiegen, besser gesagt. Egal, wie auch immer. Ich werde euch so krass in die Fresse hauen, dass ihr keine... keinen Willen dazu habt, eure... Komischen Pläne, die ihr habt, auszuführen, ja. So wird's aussehen, mein Freund. Und nicht anders. Verzieht euch jetzt. Vorahnung. Oh nein. Wie schlimm. er hat eine Vorahnung, dass ich was tun werde? Ja, ciao. Das war's. Ciao. Entwickel dich mal. Dann wärst du cooler. Obwohl so ist er auch ziemlich cool eigentlich, aber dann wird er stärker. Deine Wugmann attackieren mit unglaublicher Kraft. Ja, und deiner mit unglaublich schwacher Kraft. Du bist also stark. Na ja, und? Was kannst du wohl erreichen? Da bist nur du, die allein gegen Team Galactic antritt. Es ist bereits eine weitere Gruppe von uns auf dem Weg zum See der Wahrheit. Der liegt da in der Nähe von diesem winzigen Zweiraddorf. Ich weiß, wo der See ist. Heißt das, wir müssen da vielleicht auch noch gleich hin? Wer musste denn dahin. War das nicht... War das nicht Patrick? Wir sollten ihm helfen, wenn er da ist. Letzter Supertrank. Ich, ich sollte dir dringend mal Highlight-Tipps kaufen. Ich weigere mich immer, weil ich zu faul bin. An unseres Bosses werde ich dir für deinen Widerschein eine Abreibung verpassen. Also tatsache jetzt wirklich ein Boss von euch, ein Commander. Und vielleicht sogar DER Boss von euch werden sehen. Nein, ihr seid so. Puh, nee. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber das kann man doch nicht machen. Das können man doch nicht machen. Wir haben und hier. neben Oh nein, nicht Vergiftung. Bitte nicht. Ach, oh, oh, na, oh nein. Oh nein. Okay, gut. Doch keine Vergiftung. Schön. Du bist jetzt weg. Hau mal ab. Du Keck bringen doch gar keine erfahrungspunkte pudogs pudogs pudogs pudogs das war ein fehler zu meiner katze zu gehen zwei und du bist down was willst du damit einsetzen ah, gift auch aber es reicht nicht aus und ich werde durch dich mein nächstes level erreichen oder kann das sein kann das sein, Pudox. Katze geht auf Schmetterlingsjagd. Nom. Nice. Uh, Papinella. Noch mehr essen. Nom nom nom nom nom. Let's go. Ich hoffe, ich. Das war kein Fehler, jetzt nicht auszuswitchen. Ich hoffe, ich bin stark genug. Oder. Ah. Oh. Knapp. Sehr sehr knapp, aber es passt. BAM! Yeah! Level up! Nice. Gah, jetzt war ich es, der eine und kassiert hat! Richtig. Und ich war es, der ein Pokémon entwickelt hat. Charmian! Es entwickelt sich! Es wird noch süßer! Und noch knuffiger. Und noch stärker. Sieht nur selbst. Wie wunderschön! Oh mein Gott. Schnurgast! Es ist fett! Es ist. naja, also. Naja. ja wenn es so rund und fett ist, kann man es bestimmt besser knuddeln. Und warum hat das so ein Bumerang? So ein Bumerang-Kopf. äh. Ich weiß auch nicht. Fun Fact. Also Charmian soll wirklich so eine richtig hübsche Katze sein. Und Schnurgast soll so das genaue Gegenteil sein. So eine richtig fette und hässliche Katze, die niemand mag. <lacht> Finde ich irgendwie lustig. Angeberei. Womit willst du angeben? Mit deiner Masse? Okay. Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffswert stark. Aber es trifft halt nicht immer. Das ist das Problem. Ja, hier, Verhöhnern, bringt das Ziel in Rage. Dieses kann über drei Runden hinweg nur noch angreifen. Ja, angeberei ist, glaube ich, besser als Verhöhnern. Machen wir das mal. Aber jetzt, mit Schnurgas sollten wir definitiv viel, viel stärker sein. Ach, du bist schon draußen, kannst du hier nicht rauslaufen. Ja, heilen wäre mal eine gute Idee. Was habe ich denn noch so? kumo -Milch. Sprudel. Ja, komm, hier trink mal ein bisschen Sprudelwasser und dann trinkst du noch ein bisschen Tafelwasser. Sip, sip. Ich hab sogar noch ein bisschen Tafelwasser. Nice. Kann es hier nicht rumlaufen? Nee, anscheinend nicht. Hm. Seltsam. Oh, wow, wie riesig dieses Areal hier ist. Bestimmt gibt es hier. Ein paar Items. Ach ja, übrigens hier bei der Map. Wo ich vorhin war. Ganz oben links in der Ecke. Oder warte, das zeige ich mal eben, damit ich das kurz erklären kann. Hier auf der Karte. Hier oben ist die Eiseninsel. Hier ist sie. Diese kleine Punkt hier auf dem Pocket ist das. Genau. Ähm. Wo war denn das? Hier ist das. Ist hier kein verstecktes Item? Das sieht hier voll wie so ein Ort aus, wo man so ein verstecktes Item. Naja, verstecken kann. Aber irgendwie nicht. Nee. Okay, keine Ahnung. Aber hier in dem Remake muss ich irgendwie den Pocket kaum benutzen, sonst habe ich den immer benutzt. Was machst du hier? Görst du zu diesen Nulpen, die dumm genug waren, sich für die Wache am Eingang einteilen zu lassen? Bah, ist ja auch egal, wer du bist. Macht ja eh keinen Unterschied mehr. Denn jetzt brechen wir wirklich interessante Zeiten an. Alle legendären Pokémon werden in unsere Galaktikzentrale in Schleide gebracht. Aha. Interessant. Kühlheitsgrotte, da steht jemand. Hey! Neu, oh, wie das aussieht. Voll coole Kamera. War noch nicht so. Die Mission läuft wie am Schnürchen. Da wird der Boss sehr froh sein. Alles für alle und das meiste für die Galaktik. Hä? Dich kenne ich doch. Du bist das Kind, das sich ein genau in unser Gebäude eingeschlichen hat. Pah, Jupiter sollte sich schämen, dass sie sich von einem Bike in die Knie zwingen lässt. Jeder, der sich Team Galaktik in den Weg stellt, muss die Konsequenzen zu spüren bekommen. Let's go! Wie der aussieht. Commander Saturn. So muss Technik. Oh, uh, Kadabra. Ja. Er hat schon Selbstvertrauen. Und der Typ weiß, was er macht. Das könnte ein interessanter Kampf werden. Oh, gut, soll ich diesen, diesen Pummel hinterein? Äh, ich meine was? Keine Ahnung. Ähm... Traunfugie, komm das Katabra kriegst du doch mit links, rechts, easy clap. Durch. Oder so. Ja, Traunfugie ist der letzte Punkt, bei unserem Team, das du noch entwickeln muss. Aber Leute, das wird nach früh genug passieren. Na ja, guck was heißt früh genug. Also das könnte sich eigentlich schon links entwickeln, aber ist auch egal. Spukball. Und ich erschreck dich. Puh, Spuk. Bitte, Ciao. Oh, Scorpio. Soll ich auch mal zum Kampf einschicken? Toxic Quack. Die Weiterentwicklung von äh, dem anderen Viech. Jetzt wird's knapp. Von die Bunkel. So. Also, Toxic Quark, Fun Fact: Wollte ich auch ins Team tun. Und zwar hatte ich die Überlegung: Entweder Toxic Quark, Oh, wow, das war einfach. Oder äh, mein, mein Scorpio. Ich hab mich für Scorpio äh, entschieden, weil ich. Äh, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht mehr warum. Ich wollte es irgendwie haben. Keine Ahnung. Hatte Bock. Das Bronze. Warum haben irgendwie gefühlt alle großen Trainer, alle wichtigen Trainer in diesem Spiel Bronze? Was habt ihr mit Bronze? Wollt ihr es nicht mal entwickeln zu Bronze, damit es so eine richtige große Glocke wird und mich einfach zerquetscht? Nee. Nee, nee, nee. Der kleine Spiegel, der wird schon machen. Und dann ist er one Und dann fragen sie sich, ja, was ist denn jetzt passiert? Hä? Wie könnte das denn passieren? Ja, ist aber schlecht. Du bist stark, jetzt verstehe ich, wie du uns solchen Widerstand leisten kannst. Mhm. Hm. selbst ich, ein Commander, kann uns gerade mal etwas Zeit verschaffen? Aber das ist schon in Ordnung so. Ein Kind wie du wird es ohnehin niemals schaffen, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, ohne unterzugehen. Team Galactic wird die drei Pokémon fangen, die in den drei Seen schlummern. Und mit ihren Kräften werden wir ein vollkommen neues Universum erschaffen. Mach sollte mittlerweile das Pokémon vom See der Wahrheit gefangen haben. Ich finde immer diese Seen voll cool designed. Ja, diese Kameraperspektive ist irgendwie komisch. Irgendwie was Besonderes. Habe ich keine klare Meinung zu. Und hey, die Musik ist wieder da: Die Trap-Remix-Musik. Okay, wir haben dieses Ufer fertig Und müssen nun zur Wahrheitsufer Das war ganz am Anfang des Spiels, falls euch noch dran erinnern könnt Aber erstmal gucken wir uns Schnurrgast, ein bisschen, ein bisschen kleiner als ich dachte Schnurrgast scheint ein wenig aufgeregt zu sein Ja, ist eine neue Form, kleine ja, ja. Super ja, Ich kann nicht draußen lassen Ja doch, dann lassen wir es auch auf erster Stelle wollte Scorpion auf erste Stelle tun, aber nee, ist, ist egal. Ja gut, Karte sagt auch ganz eindeutig, wo man hin soll. Dein Zuhause. Ja, hier sollen wir hin. Zuhause zu Mama. Nee, nicht ganz. Ich bin nicht hier, um bei Mama zu sein, auch wenn ich gerade vor ihrem Haus stehe. Ups. Das hat mich nur zufällig genau auf diesem Pixel gelandet. Äh, landen lassen. Wir wollen hier hin, zum Wahrheitsufer, wo wir unser allererstes Pokémon bekommen haben. Schellerst. Der Professor! Oh, Michael, gut, dass du da bist. Diese Schurken von Team Galactic sind hier hinter dem legendären Pokémon her. Du musst Lucius helfen. Okay. Aua, aua! Was ist denn in den alten Glecke gefahren? Was ist das stark? Kann er kämpfen? Warum oh, hat er immer noch seinen Koffer? Weiß ich. Oh, Doppelkampf. Verstecken sich. Unsere Aufgabe ist es, sich hinzuhalten und diesen Job erledigen wir jetzt. Um der Welt Frieden zu bringen, müssen wir sie zuerst beherrschen. Der Welt Frieden geben? Sagen die Gleichen, die Carpador explodieren lassen. Also, ich weiß nicht, so ein bisschen Ironie ist da schon drin, oder? Ihr ja, Ihr ja, Hypokritz. So. Arrow-Ass, bam. Naja, von ja, musst du mir nicht sagen. Ich weiß, dass du meine, ähm dass du meine Anweisung erwartest. Bam! Das lebt einfach immer noch. Aber schaut euch das an. Die sind alle solche... Das sind alles Rüpel. Die haben irgendwie so viele Pokémon, wie sie können. Aber das einzige, was sie können, ist halt einfach nur Zeit stehlen. Die wollen einfach nur Zeit schänden damit die Commander da irgendwie irgendwas mit legendären Pokémon hier in den Seen machen. Also. Keine Ahnung, Mann. Das ist echt, äh, strange. Nein, wirkungslos, warum drückt ihr den Namen? Denkt nach, Mike, nicht einfach. Nicht... Ja, so wie dieses wie dieses Geräusch gerade im Hintergrund, so habe ich mich gerade gefühlt. Ich muss das irgendwie zur, äh, muss das irgendwie ausdrücken lassen. Ja, ich bin dumm, ich weiß. War ja, gutes Charmian, so eine kleine Katze. Es ist, ist so magersüchtig, Guckt euch das an. Meine Katze hat zumindest mehr drauf. Ich sollte switchen. Also nicht switchen, also muss ich nicht unbedingt, aber ich sollte auf jeden Fall andersrum angreifen. Dass du den angreifst und dass du dann Charmin angreifst. Das ist klüger. Außer ich switch halt direkt raus, weil das wäre mit Traumfugil besser, weil Traumfugil ist ja gerade nicht so eine große Hilfe, um ehrlich zu so sein. Bam, bitte, hoa, man. Bam. pau pau pau Pau, pau warte andersrum. Und pop nervt das total. Das hat die ganze pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop jedes pop war pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop und weh, das andere Pokémon greift an das zuerst, und mein Trophy vergisst dead weh. Dann bin ich aber wütend. Du bist weg und Golbert ist weg. Ja? So sieht's aus. Finalschlag. Ach, komm, juckt mich. Juckt mich. Juckt mich nicht. Nein, nein. Power, wow, wow, wow, wow. Ach, nein. Nein. nein. nein. nein. nein. nein. Och man, komm on! Uh. Komm, Scorpio. Ich habe schon länger nicht mehr mit dir Kampf gehabt, deshalb zeig dich und helf mit, den ganzen Idioten hier zu kriegen. Giftstreich, wir, ich hey, will euch einen Streich, haha, xd. Prank, just a prank. Wie vergiftest du jemanden und dann stirbt der Haar, das ist Giftstreich, meine Damen und Herren. Ciao. So, habt ihr noch was zu bieten? Habt ihr noch was? Nein? Dann lass mich gehen. Gutes. Vielleicht war auch Teil meines Jobs, also verlieren war auch Teil meines Jobs. Das zu sagen hilft. Wow. Du bist zu so jung, um das zu verstehen. Äh, uh, okay, wie alt seid ihr denn? Niemand wird uns daran hindern, die Pokémon der drei Seen zu sammeln. Unser Boss hat schon seit langer Zeit Pläne bezüglich der drei Seen. Und während du sofort dich hingelebt hast, haben wir diese Pläne vorangetrieben. Verdammt, wir sind zu spät. Aber erstmal gehe ich heilen. Obwohl, die Folge ist sowieso schon zu Ende. Da oben, oh Gott. Kann ich jetzt surfen? Ich kann hier surfen. Weil da hinten ist eigentlich die Höhle, nicht da oben. Ich weiß nicht, was sie da oben machen. Ich spreche mal kurz ab. Was ist denn da hier, hier oben, hä? Ja, hier ist die Höhle. Aber hier scheint niemand mehr zu sein. Nein. Aber eine schöne Musik ist ja trotzdem.